Yoga, Meditation, drohende Gefahr aus geistiger Unwissenheit, ernste Warnungen vom Gottesgeist zum Selbstschutz.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 In Wahrheit waren es Bilderprüfungen, entweder aus seiner Seele, aus einer höheren Fallwelt, wo sie einmal in einem höheren Bewusstsein lebte, oder diese stammen aus der Rückerinnerung des Meisters, die er mit Hilfe der Energien des Schülers noch aus seinem seelischen Bewusstsein hervorholen konnte. Es können aber auch ausgewählte Bilderprüfungen aus dem Bewusstsein des Meisters von einem Religionsplaneten sein, von dem er stammt.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 Auszug aus der Botschaft, Liebeskummer der Herzensmenschen, ich bin liebe Tröpfchen aus der himmlisch-göttlichen Lebensquelle.